Erstmals engagierte sich die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit auf der internationalen Tourismusbörse in Berlin. Die ITB ist die größte Tourismusbörse weltweit mit 10.000 Ausstellern und über 20.000 Fachbesuchern. Das Thema Reisen und Menschenrechte traf dabei den Nerv vieler Interessierter. Unter dem Titel Tourismus, Terrorismus, Totalitarismus Reisen in Risikoländer und in autoritäre Regime lauschten und diskutierten Reiseanbieter, Rüstungkonzerne und Fachpublikum mit den drei Experten des FNF-Panels. Am Beispiel von Nordkorea, Usbekistan und Pakistan untersuchte TV-Moderator Ali Aslan, inwieweit Reisen in autoritäre Regime stützt oder gar unterminiert, beziehungsweise ob Reisen in Risikoländer überhaupt möglich ist. Gerade Nordkorea ist in dieser Hinsicht problematisch. Viele Teilnehmer überraschte, dass ein Urlaub in Kim Jong-uns Land überhaupt möglich ist. Mehr als zwei Wochen würde der FNF-Projektleiter Dr. Lars-André Richter jedoch nicht empfehlen, da zu viel an Kultur im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde. Auch klimatisch bietet sich eher der Wanderurlaub an. Einsamkeit findet der Urlauber dabei allerdings nicht. Man kann zwar alleine buchen, wird jedoch nicht alleine reisen, pointierte Richter die allumfassende Überwachung eines jeden Ausländers. Nicht ganz so dramatisch ist es in Usbekistan. Dennoch attestierte Dr. Beate Eschment von der HU Berlin und Herausgeberin des Online-Journals Zentralasien Analysen, den Machthabern eine gewisse Kontrollmentalität. Dabei sollte sich nach der Zentralasien-Analystin zufolge jeder Mensch fragen, in welches Land er fahre und nicht nur auf die Kultur fixieren. Demnach legt Ashman Besuchern ein politisch bewusstes und auch respektvolles Reisen nahe. Musik kommt das Sicherheitsbewusstsein des Reisenden hinzu. Hundertprozentige Sicherheit gibt es in keinem Land, sagte der Direktor des Pakistan Tourism Development Corporation, PTC, Kabir Ahmed Khan. Aber Pakistan ist überall sicher, wo auch normale Pakistane hingehen, behauptet er. Der staatliche Tourismuswerber Khan fügte noch hinzu, alle Touristenplätze sind sicher. Dabei arbeitete er gegen den schlechten Ruf des Landes und warb Pakistan. Pakistan bietet eine Diversität an Kulturen und Zivilisationen, fügte er hinzu. Eine Unterstützerin fand er in der Fragerunde. Sie war in Pakistan und liebt seitdem das pakistanische Essen. Dennoch hinterfragte sich Khan kritisch, sodass dem Publikum letztlich klar wurde, alles liegt in Eigenverantwortung des Reisenden, die Sicherheit